Schatz, kauf mir bitte einen Porsche. Warum? Na, darum. Aber warum einen Porsche? Frag nicht so viel. Gib mir einfach deine Kreditkarte. Ah, oh, hier, nimm sie. Danke. Kann ich dir auch etwas mitbringen? Oh ja, bring mir einen Schnaps mit. Hallo alle zusammen! Heute sprechen wir über den Imperativ. Der Imperativ. Aber zuerst möchte ich mich bei euch für 500.000 Abonnenten bedanken. Ich habe jetzt eine halbe Million Abonnenten hier auf YouTube. <lacht> Vielen Dank an euch! Danke! Danke! Danke! So, und jetzt sprechen wir über den Imperativ. Mit dem Imperativ kann man eine Bitte, einen Befehl oder einen Ratschlag ausdrücken. Die Bitte ist Request, der Befehl ist ein Order und der Ratschlag ist ein Advice. die Bildung von dem Imperativ. Die Bildung ist sehr einfach, besonders für den regelmäßigen Imperativ. So, for example, you have du kaufst. Du kaufst. You buy. For the imperative, für den Imperativ, löschst du einfach du und st. Weg, weg. Und dann hast du den Imperativ. Kauf. Zum Beispiel, kauf mir einen Porsche oder kauf mir einen Schnaps. Dann haben wir, du fragst, you ask, du fragst. Wie ist der Imperativ? Frag. Frag nicht so viel. Ah, oh, frag nicht so viel. Don't ask so much. Das nächste. Du gibst, you give. Was ist der Imperativ? Gib. Gib! Gib mir deine Kreditkarte! Komm, gib mir deine Kreditkarte! Und was ist mit trennbaren Verben? Ganz einfach! Du hast das Verb am Anfang und das Präfix am Ende. Zum Beispiel Bring mir einen Schnaps mit. Bring mit. Mitbringen ist das Verb. Und du trennst das Verb einfach und sagst, bring mir einen Schnaps mit. Oder du rufst an. Hallo, hallo, du rufst an. How would you say please call your grandma? Please call your grandma. Ruf bitte deine Oma an. Ruf bitte deine Oma an. End. How would you say to open? with a separable verb in German. Wie sagst du das? Du kannst sagen öffnen, but there is also aufmachen. Also means to open something. So how would you say open the door? Open the door! Mach die Tür auf. Mach, that's the verb, du machst. So we just use mach die Tür auf und wir machen ein paar übungen bitte schreibe deine antworten in die kommentare nummer 1 bist du müde are you tired Brr. doch ins bett maria go to bed maria nummer 2 hast du noch nicht mit ihm gesprochen Brr. heute mit ihm sprechen to speak so speak to him today ist dir warm? Are you warm? Brr, das Fenster brr. aufmachen. Again means to open. So open the window. Und jetzt denkst du vielleicht, was der Imperativ ist so einfach? Now you might be thinking, what the imperative is so easy? Woo. Natürlich nicht. Of course not. Natürlich nicht. Wir sprechen immer noch über die deutsche Sprache. We are still talking about the German language. So of course the imperative can't be that easy because it's German. Es gibt immer Ausnahmen. There are always exceptions. Und über diese Ausnahmen sprechen wir im nächsten Video. One more thing if you want some free German material. Wenn, wenn du ein bisschen kostenlose Deutschmaterialien willst, zum Beispiel eine Liste mit Dativverben und typische deutsche Fehler und so weiter, dann bitte klicke den Link in der Beschreibung. Da kannst du das alles kostenlos runterladen. Klick the Link in the Description. There you can download all of that for free. Und mach Deine Hausaufgabe. That's also imperative. Das ist auch Imperativ. Mach deine Hausaufgabe. Tschüss.